Herzlich Willkommen zur ersten Show, denn wir haben hier Wer Wird Millionär in der Yu-Gi-Oh! Edition oder besser gesagt Wer Wird Millennium näher. Hier heute haben wir einen besonderen Gast und zwar Niska. Er wird heute versuchen die eine Million zu erreichen, für ihn geht es nicht um eine Million, aber für ihn geht es um Subs und das ist glaube ich ein Grund genug hier durchzuhasseln und die Fragen zu beantworten. Erstmal herzlich Willkommen Nico, wie geht's dir? Ich mag Geld. Darum bin ich hier. <lacht> ich auch. Ähm, ja, jetzt äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung, mein Lieber, dass du mich hier reingeholt hast für den ganzen Kram. Ähm, schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier hinkriegen. Ich hab Bock, ich werde absolut alles verkacken. Anime bin ich sowas von raus. Ähm, hat man, glaube ich, bei deinem YouTube-Video gesehen, ich weiß CK, wie gut ich mit dem Volk da draußen connecte. Ja, das war super. Ähm, von dem oh mein Gott, es, es kann nur furchtbar werden, Leute, es kann nur furchtbar werden. Wir gehen los, wir haben Joker, um genau zu sein, haben wir einmal den, äh, den 50-50-Joker, Telefon-Joker und den Publikum-Joker. Natürlich, äh, jede darf nur einmal benutzt werden. Ebenfalls haben wir Safe-Goals, bedeutet, wenn du bei der Frage 5 angekommen bist, selbst wenn du bei Frage 8 eben, ja, äh, die falsche Antwort sagst, droppst du runter auf 500 16 ist der nächste Slot und eine Million, dann hast du halt die eine Million gewonnen. Ne? So, ähm, ja, das sind eben, wie gesagt. <lacht> Nico, ich sehe dich. <lacht> ähm, das sind hier jetzt, wie gesagt, die Joker. Und ich würde sagen, ähm, wir haben ja jetzt eigentlich alles, oder? Und ich würde sagen, bist du bereit für die erste Frage? Betty will Geld. Okay, dann also, gehen wir. Also, ja, richtig. Ich finde, ruft die TV an, richtig. Ich habe mich schon auf den halt, wenn es soweit ist. Hast mal du? Das wäre so lustig. Ich, hab, ist, ich guck mal, ob Dennis rangeht. Ob er, ob er sagt, ich soll sag mich sonst wohin äh, geschlechtsverkehren. Aber das er weiß dann die Antwort wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt. Ja, muss er ja, muss ja gucken. So, ich würde sagen, wir gehen in die erste Frage. So. Na, was denkst du? Kommt was Schweres oder kommt was Leichtes? Ich hoffe mal, was Leichtes für die erste Frage. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Erste Frage, und zwar... Die Musik. Wie viele Karten dürfen aktuell maximal im Main-Deck gespielt werden? 60. Halt, erstmal die Antwortmöglichkeiten, ja? So. <lacht> <lacht> so. Okay, okay, ich wusste nicht, dass die Antwort... Ja. A, 40 Karten. B, 55 Karten. C, 60 Karten. Oder D, 75 Karten. Okay, das... war ähm, <lacht> Ja... Es sind 60 Karten. Seitdem das Delinquent Duo mit einem Deck von 2.222 Karten mal bei einer ist angetanzt sind, hat Konami gedacht, ein Kartenlimit wird ziemlich knorke. Deshalb sie einfach gesagt haben, 60 Karten ist das maximale Limit. Ähm, Finde ich absolut witzig, wenn es 100 Karten wären. Ich, ich, ich glaube gar nicht, was es für Erdlich-Piles da draußen geben würde, wenn es 100 Karten-Decks gäbe. Aber leider haben wir also 60 Karten. God, I miss 60 Karten Grass-Piles. 60 <lacht> Ah, ich glaube nicht. Also, soll ich hier die 60C einloggen? Yes. Ja, und ich glaube, es überrascht kaum. Die Antwort ist... Richtig! Wow! Oh. Sehr gut! Krass. Das heißt, wir haben die erste Frage hier souverän beantwortet. Ich würde sagen, du bist sehr gut. Und das heißt, wir rutschen hier auf die zweite Frage hoch. Und das ist natürlich jetzt die 100-Euro-Frage. Beziehungsweise für dich geht es jetzt um den ersten Sub. Ähm, ja, sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter rein. Ups, äh, ja, wie gesagt, technische Schwierigkeiten sind inbegriffen. Ich würde sagen, wir machen es weiter und gehen zur nächsten Frage. Und zwar, die nächste Frage ist, wie viele Hauptsets kommen in der Regel im Jahr raus? Ist es A, 6, B, 5, C, 4 oder D, 3? Fuck. <lacht> Als ob! Moment, Moment, Moment, Moment Also, uh. andere Frage. Wie viele Sets sind bisher rausgekommen, wie viele Hauptsets? Ja. <lacht> Hä? Jetzt Moment. echt? Du konsumierst alles. Market Watches. Du konsumierst äh, äh wie heißt? Äh, Releases. Sei still, okay? Alles und weißt nicht, wie viele Hauptsets rauskommen? Okay, äh, I mean. Okay, ich, ich rate, okay. Na, äh, äh, was? Nein, nein, nein, nein. Wir, wir, bei so, sowas würde ich geraten. Und mir ist gerade bewusst, dass äh, Nico gerade nicht zu sehen ist. Er kann also jetzt in Ruhe grübeln. Wait. Ja, dann äh, Moment. Also, ihr hört mich aber noch, oder? oder draußen? Ja, ja, klar, alles. Gut, wir machen mal logische Schlussfolgerungen da draußen. Ja, okay. Äh, ich, oh, ich. ich wie Dieses Jahr kann es so zerknicken. Dieses Jahr. Wir haben ja jetzt jetzt. Dieses Jahr haben wir jetzt. Ja, weil dieses Jahr noch nicht vorbei ist. Ach so, äh, ja. Ähm, dann, warte ich, letztes Jahr. Was war letztes Jahr das erste? Battle of Chaos, gefolgt von... Fuck, ich habe keine Ahnung mehr. Warte, Darkwing Blast, Pote, Battle of Chaos, Dimension Force... Ja, vier. Okay. Dann, dann okay. brülle ich mal C. <lacht> okay, also einfach jetzt aufgrund der alten. Äh, naja, ich gehe jetzt einfach mal auf das Pattern vom letzten Jahr. Rate ich jetzt mal. Ähm, ich tue jetzt mal hier diese ganzen Deckbuilding-Sets und so einen ganzen Kram nicht mit reinnehmen. Nee, Dann nee, also wirklich nur Hauptsets. Ne? Also jetzt sowas wie. Ha genau, ja, genau. Tactical Masters und sowas. Nee, nee. Das ist ja Deckbuilding. Genau, Hauptset, Moment. Nee. Also Battle of Chaos war scheiße. Dann kam Dipo, was okay war. <lacht> Pote war krank, Darkwing Blast war ein Gottesgeschenk, weil da kam Draco Slayer nochmal nein dazu. Ansonsten viel mehr. Oh mein Gott. Äh, ja, also vier waren es letztes Jahr. Ja, ich sag, es geht ja in die Regel, genau. Ja, ja. Vier? ja na, na, natürlich, die Regel, die Regel. Was, was war denn das Jahr davor? Warte, das war 20. Das du die Namen noch alle weißt. Ich vergesse schon gefühlt das letzte Hauptset. <lacht> ja, das wird auch schon gerade bei meinem Koffein Verseuchten Hirn wird es gerade schon dünn. Blazing Vortex, Lightning Overdrive Klingst sogar gut. War das eines das? Ja, ja, das ist sogar gut äh, Blazing Vortex, Lightning Overdrive Something, something Weil, weil die waren scheiße Dann kamen gutes, das weiß ich jetzt auch nicht mehr Und Ne, vier waren das glaube ich Das waren vier Das heißt, ich rate mal C Ja, hau mal C rein, komm Okay, die Show könnte jetzt sehr schnell zu Ende gehen Also, wir locken hier C ein das Ding ist folgendes. Eigentlich ist die Frage ganz simpel zu beantworten. Und zwar, eigentlich gibt es in jedem Quartal ein Hauptset. Bedeutet, insgesamt sind das vier. <lacht> I mean, okay, äh, ist gut gemacht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die Herangehensweise... Ich werde so gebumpst in den letzten <lacht> paar Minuten. Oh mein Gott. Ja, ich, aber... Aber die Herleitung war gut. Ich finde krass, dass du alle Sets aufzählen konntest. Also wirklich. Äh, wirklich gut. Naja. Oh mein Ich dachte, das ist eine wirklich einfache Frage. Also eine wirklich einfache Frage. Oh. Ich werf einfach nur Geld gegen Card Market und kauf ein. Ich war, ich zähle nicht die Hauptsets da Also. Ja. Ey, I mean, Sub ist drinne bisher, ne? Also ich muss ja, ich will ja Mana da zusammenkratzen. Ja, aber Weiß denk schon, dran, rein ne, du? wenn du nicht bis zur fünften Frage kommst und du bis dahin falsch liegst, droppst du auf 0 Euro runter, ne? Ist dir bewusst? Fuck. Egal, <lacht> machen wir. <lacht> okay, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. So, ich freue mich doch hier schon wieder. Es ist eigentlich auch eine sehr simple Frage, aber ich habe ja schon eine Erfahrung gemacht. <lacht> Nächste Frage. Und zwar, wie viele verschiedene Zauberkartenarten gibt es aktuell? Sind es A6, B4, C5 oder D7? Falls du Fragen hast, mich. also falls du Fragen hast, was damit gemeint ist, kannst du auch nochmal genauer nachfragen, natürlich. Ne? Ich vermute mal sowas wie Normal Spell, Quick Spell, Continuous und Kram, ne? Ja, das klingt sehr gut schon. Das hast du ja schon fast fertig. Du musst du noch ein bisschen weitermachen, dann hast du es ja schon. Kurze Frage: Zählt Pendel mit rein? Äh, ne, Pendel ist ja eine Monster- und Zauberkarte, also kein Zaubertyp an sich. Okay, wait. No... Oh, Gott. Das, das wird irgendwas geben, was so kein Schwein mehr da draußen spielt. So als ah. wie ein Gemini-Monster. Ir irgendwie, so, irgendwie so eine Spellcard-Art. Vergesse ich bestimmt mal. Normal, quick, field, continuous, Equip. Ja. Na, guckst du in no den Chat? Ne, ne, ne. Ich habe keinen Chat offen. Ich habe keinen Chat offen, weil es okay. ist cheating. Wait, wait. Equip-Spell, Normal-Spell, Field-Spell, hm. Quick wait, Nochmal. bin ich doof? Moment! Das will ich jetzt nicht festlegen, aber... Quick, Normal, Continuous, Equip, Normal, Continuous, Field, Quick, Irgendwas vergesse ich. Kann vielleicht not sein. vergesse ich. Und dann Und denk forgets. mal drüber nach. Wann, wann hat man... Wofür benutzt man Zauberkarten? Für alles in diesem Spiel! Ja, gut, das ist natürlich. Es gibt ein Deck, das nur mit Zauberkarten funktioniert, heißt Runic! Äh, das ist korrekt. Ähm, es gibt aber auch andere Decks, die darauf setzen, äh, Zauberkarten zu nutzen. Äh, ja, okay. Hat mich null weitergebracht. Christ alive. Wait, wait. Welche Decks habe ich in den letzten paar ja. Jahren, Monaten irgendwas gespielt? Moment. Ich würde da den Decks nochmal durchgehen. Das ist ein guter Ja, Buch, also. wait, wait, wait, wait. wait. Wir haben Scarecrow gespielt. Äh, ich spiele keine Equipes, weil Ich spiele nur gute Decks. Und gute Decks spielen keine e Ähm Dann. Hä, wie ja, Decks? sorry. Broken? Ja, die drei FTKs mit Goki. Viel Spaß da draußen, wenn du noch Bock hast, <lacht> wirklich mit reinzurennen. Äh, Moment. Was, was haben wir denn noch? Oh, oh mein Gott. Tritron! Rachel, Bruder! Oh! Das wäre ja <lacht> fast verbrannt gewesen! oi. Sechs! Das ist 6 sechs so. Das da sind wir bei Das sind wir bei, sechs. Das sind wir bei sechs. Okay. Aber da hört das gerade wirklich auf oder vergesse ich irgendwas. Moment. Christ. Christ, Christ Christ Nee. Quick normal ritual. Quick normal ritual. Feel. Oh. Okay, ich brüll mal A. Ah. A? Ah. Weil mein Hirn kriegt gerade einen Knoten, wenn ich weiter nachdenke, von dem her sage ich jetzt einfach mal Das ah, Ding ah. ist, es ist eine 200-Euro-Frage, also ich dachte, wir sind schon easy bei der 1000-Euro-Frage, aber... sag <lacht> du hast einen professionellen Schwachmarten in deinen Stream eingeladen. Ist gut, ich glaube, es wird spannender, wenn wir es so machen. Okay, würden wir sagen, locken wir A rein. Es gibt Normal, Quick, Permanent, Equip, Ritual und Fieldswell. 6 ist richtig! Das heißt, <lacht> wir sind locker flockig jetzt bei der wunderschönen 300-Euro-Frage. Ähm, Machst dich ja doch ganz schön. <lacht> Kommen wir ja. zur nächsten Frage. Ohne, oh, wirklich, es ist ja gar kein Problem. Oh. Achso, Also, übrigens, ne, kleine Anmerkung für alle sehr schlauen Zuschauer da draußen. Wir haben hier einen Leserechtschreibschwäche-Typ, der die Fragen geschrieben hat. Wenn da Rechtschreibfehler drin sind, es tut mir leid. So, weiter geht's. Ähm, die nächste Frage kommt. Und zwar. Die Wie viel zu YCS war die YCS in London 2023? A, die 200ste, B, die 222ste, C, die 250ste oder D, die 100ste. Wow. <lacht> ich fühle mich gerade echt beleidigt. Du kommst erst mit, wie viele Zauberkarten gibt's, Wie viele <lacht> Sets gibt für so einen Affen wie mich? Und dann kommst du mit etwas, was Konami so groß angepriesen hat. Ja, aber der, um, der, der Witz an der Sache ist ja, also zum Beispiel Hauptsets, also no joke, für mich war immer klar, vier Hauptsets, let's go. Immer. Also es war für mich nö. nie eine Frage, das zu, also zu hinterfragen, dass es mehr oder weniger geben sollte. Und du so, ja. keine Ahnung. Also, ich, okay, Moment. Ich muss kurz strecken für dich, für die Ad-Revenue. Okay. Ansonsten, <lacht> nach Denkpause, Denkpause, Denkpause, ich hoffe, ihr habt da draußen die Werbung geguckt, dann sagen wir einfach mal C250. 250 wollen wir einloggen. Da ja, brauchen wir keinen langen Witz zu machen, ne? Das ist die 250. Das ist richtig. Ja, bist auch gut dabei. So, wir kommen zur 500-Euro-Frage. Wenn du diese jetzt richtig beantwortest, dann hast du gesaved das. Das heißt, du droppst immer höchstens auf diese äh, Summe runter. Ist, glaube ich, äh, ganz logisch, ne? Ich würde sagen, bist du bereit? Let's go. So. Wir kommen zu deinem Lieblingsthema. Anime. <lacht> okay. Was ist die meistgespielteste Karte im Anime allgemein? Ist es A. Wiedergeburt, B. Topf der Gier, C. Überläufer oder D. Spiegelkraft? Kurze Frage, von welchem Anime reden wir? Ist egal, es ist all time. All time. Ja, ähm... Uh, ja, uh, thinking, wait. Wiedergeburt ist es nicht. Also ich habe mir letztens mal... Uh, also wir gut spielen uh, viele, ne? Also auch GX, ich glaube 5Ds wird die sogar auch gespielt. Ja, also ich weiß noch, und zwar, ich habe ja Brains ist ja auch tatsächlich von den ganzen ja. Anime-Dingern der einzige, den ich wirklich irgendwie mag. Ich halte den Rest für nicht gut. Und ich werde es nicht vergessen, wow. dass wir gegen Revolver gespielt haben. Und er war ja so der mächtige Endboss. Er besitzt eine Karte, die jeden da draußen fertig macht. Das war es Mirror Force halt. Echt? <lacht> ja, also Wild hast du, du Reigns nicht gesehen. Wild. Nee, na. Ja, richtig, Mirror Force. Und darum... <lacht> Ja, also Mirror Force ist eine Karte, die auf jeden Fall auch nicht nur im Original-Anime gespielt wurde. Naja, nee, so. ja, eben. Und das, aber das andere ist, Pot of Greed wirkt halt auch sehr, sehr verlockend. Mhm. Und jedes Mal dieser... Ich sag's auch allen Leuten da draußen nochmal. Ich, ihr seid nicht lustig mit diesem dummen Pot of What-Does-Pot-of-Greed-do-Gag. <lacht> ich hasse diesen Gox mittlerweile. Der top hier hilft gegen jeden Vampir! Also, Überläufer's raus. Überläufer's Safecoe hm. raus. Ähm, Wiedergeburt, I don't fucking know. Hm. Wir haben Spiegelkraft, wir haben Topf der Ich glaube, zwischen den beiden hake ich gerade. Tatsächlich, zwischen Topf der und Spiegelkraft. Äh, einfach nur, weil ich Spiegelkraft in Vrains gesehen habe, weil es ja so die Bosskarte von dem Boy ist. Aber ich glaube, das muss Pot of Greed sein, tatsächlich. It has to be. Diese dumme, dumme Gag- mit Pot of Greed. Den macht so ziemlich jeder zweite da draußen. But what does Pot of Greed do? Ich glaube, also, ich muss hier mit, Port, mit B gehen. Ich muss mit B gehen. Tatsächlich Pot of Greed. Oh. Willst du einloggen? Ja. Okay. Das Ding ist folgendes: äh, Wiedergeburt wurde wirklich sehr häufig gespielt, äh, aber nicht so häufig wie zum Beispiel äh, der Topf der Gier. Der hat das richtig. <lacht> Ja, Topf der Gier ist es. Äh, liegt aber auch einfach daran, dass wirklich jeder äh, diese Karte spielt. Bedeutet also, ähm, Jaden spielt es, der Gegner spielt es und so weiter. Also es spielt immer der Gegner ebenfalls die Karte. Das hat einfach 3 plus 1? Ja genau, ist halt Storytelling. für Also wenn du ein Duell scriptest, ist halt der Plus of One halt. Wir brauchen aus dem Nichts noch irgendwie eine Karte mehr. Ja, also ist oh halt God. einfach. <lacht> ja, äh, das heißt, die 500-Euro-Frage 500 ist bestanden Das heißt, du bist gesaved Und wir sind jetzt bei der 1000-Euro-Frage ähm, hm. Das ist schon nice ähm, Ich würde sagen, wir machen hier die Frage wieder weg Und es kommt wieder was mit Zählen <lacht> Und zwar, die nächste Frage Wie viele Eigenschaften gibt es? A, 7 B, 6 C5 oder D8? Wait. Okay. Ah. Schieß. Schieß. Licht, Finsternis, Feuer, Erde. Licht, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Licht, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Wird was vergessen, wird vergessen. Die Wein? Die Wein gibt's auch noch. Das ist richtig, das ist immer Licht Finsternis, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Das sind die ganzen Dragon. Der Witz ist ja, würdest du aktiv Master spielen, wäre das für dich jetzt viel leichter. Weil es gibt gerade so, ein Event im Master Duel. Ja, das hat vier Attribut-Ding da. Aha, vier Attribute? Was fehlt denn da drin? <lacht> Weit. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Ja. Licht. Ja. Finsternis. Ja. Divine. Ja. Also hier göttlich. Also sieben fallen mir ein. Was für. De auch da muss ich kurz wieder durchgehen. Was für Decks habe ich gespielt letzte Zeit? <lacht> Earth Machine. Ah, Habe ich alles mit drinne? Na gut, das ist relativ einfach. Earth. Ah, ah vielleicht ein bisschen dark. Dann haben wir. Zielermit habe ich gerade zusammengebaut. Ich habe jetzt Dinosaur, habe ich jetzt auch mal zusammengeschmissen. Nee, mehr als sieben kommen wir jetzt gerade nicht rein. hier dann. Möchtest du auf A gehen? Ich bin mir sicher. Also, ich habe das ich vergessen Achten. achten. Aber ich muss gerade mit 7 gehen. Mehr fällt mir fällt mal nicht ein. Fällt mir fällt. Ja, mit 7. Ah. Sieben? Ja. Ja, brauche ich so rumgehen. Das war richtig. Du hast dich nicht verzählt. <lacht> Fuck, ja, bin ich gut. Da brauchen wir es nicht spannend machen. Da, ja. Ja, Glückwunsch. Äh, wir sind bei der 2000-Euro-Frage schon angekommen. Also, so langsam wird's ernst, sage ich mal so, wie es ist. So langsam wird's ernst. Ähm, ich merke auch hier. 2000, 2000 Zaps, ich danke dir, Maurice. <lacht> ja, ich habe gedacht, zwei pro jede, ein pro jede Frage. So nicht. Ähm, <lacht> nee, nee, nee. Ja, aber ich merke, äh, du kommst gut rein, gefällt mir. Und Chat ist auch gut dabei. Der Chat gefällt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, gehen in die nächste Frage rein. So. Äh, warte mal. Oh, das ist eine technische Schwierigkeit, äh, aber egal, wir haben sie da rein in die Frage. Wir kommen zu Rulings. Du liebst Rulings. Oh ja. Und zwar, die nächste Frage hat es vielleicht in sich. Und zwar, als was wird eine Fallenkarte behandelt, die sich durch ihren Effekt an einen Effekt äh, an ein Monster ausgerüstet wird. Also, als was wird die Fallenkarte behandelt, wenn sie halt an ein Monster ausgerüstet wird? Ist es A eine Zauberkarte dann? B wieder noch. C eine Fallenkarte oder D Zauber- und Feinkarte. Also, ich glaube, das einzige beste Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist ähm, die Altergeist-Trap. Die Rebound. Ich glaube Manifestation, die Rebound ja. Und equippt sich. Ja. Und equippt sich. Ich glaube, das ist so in dem Szenario, wo du rein willst, ne? Ja, zum Beispiel. Also die Situation ist egal. Ja, selbst wenn es eine Sonderausnahme ist, das geht es hier um die Regel natürlich. Ja, wieso? Du hast doch als Beispiel genannt. Die Feindkarte wird aktiviert, du rebounds aus also dem Friedhof, equippst daran. Was ist das dann? Ist das eine Zauberkarte, eine Feindkarte, Monster? Äh, wieder noch? Oder zauber Also, okay. eigentlich müsste es eine Trap sein. So, so. Also, wahrscheinlich der Chat, der brüllt nee, das ist so voll <lacht> einfach Freundes <lacht> <lacht> Es gibt immer so, ich nenne ihn den legendären Konami-Mittelfinger. Und zwar, es, bei Thema Rulings gibt es immer so eine Geschichte wie, nee, warum? Weil wir es so sagen. Mehr als einmal gibt es so eine dumme Cases. Schon also das Ding ist, der Chat ist hier zum Teil unsicher. Ähm, und natürlich, hier schreiben wir auf welche, der Zusammenhang ist relevant. Äh, wir nehmen es als halt im groben Ganzen. Wie das Ausnahmen, whatever, wo dann mal eine Fallenkarte irgendwie. Also es gibt ja Fallenkarten, die durch sich aus was anderes sagen oder so. Die, wir behandeln jetzt einfach den standard äh, äh, äh, äh, ich guck gerade schon einen Telefonjoker, muss ich gerade mal ein bisschen durchgucken. Was? Also. Willst du für einen Telefonjoker nutzen? <lacht> Ich bin ich bin gerade echt wenn du wirklich so du wirst keinen Finden da draußen den du niemals etwas judgen lassen solltest der so der wirklich ich bin el inkompetente was das betrifft Also boah, Moment Oder andere Frage, ich ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Was passiert? Ne, das ist dumm. Das war wie sehr dummes Beispiel äh, Weil da Zauber- und Fallenkarte draufstehen. Was passiert, wenn Königlicher Erlass aktiviert wird? In was für Königlicher Königliche Erlass. Erlass? Sind dann ausgerüstete Fallenkarten... Nee, dann... dann okay, ja, ja, ja, dann ist es still a trap. Dann ist es still a trap. Dann ist es eine 10. Ja, ja. Oh Gott. Royal Decree royal decree, negated die ganzen Traps. Ich sag einfach C. Und wenn es jetzt eine Zauberkarte ist... Dann haust du mich? <lacht> ich, ich, ich schick dir eine Rohrbombe per Post. Oh wir oh, oh, treiben nicht gleich. Äh, nee, nee. Also, ich willst du auf C gehen? Ja. Okay, ähm... Ja, ich habe vielleicht zu viel geholfen. Telefonjoker wäre schon lustig gewesen. Die Antwort ist richtig. Oh. Yes! <lacht> ich habe gerade geguckt, einer meiner Headshots ist online. Noch. Spielzeughandelsverkehr ist mir egal. <lacht> ja, also wie gesagt, äh... ja. Ist halt äh, in dem Zusammenhang klar. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber es geht jetzt ums Allgemeine. Das Ding allgemein, viele Fragen. Äh, sind sehr, sehr ähm, speziell, wo man sagen kann, aber in dem besonderen Fall X ist das nicht so. Ja. Oder in dem Fall Y oder so, ähm, ja, ist halt schwierig. Also allgemein, deswegen bin ich auch da. Ich weiß ja die Antworten und werde ein bisschen helfen. Es werden uns noch Fragen kommen, wo auch ist, betreffen wir uns jetzt im TCG oder im OCG, bliblablub. Ähm, wie gesagt, dafür bin ich da, Leute, keine Panik. Ich werde Nico nicht absichtlich hier irgendwo ins Leere rennen lassen. So. Wir kommen jetzt zu der 4000 Euro Frage. Und das ist schon... Äh, jetzt kommt die Frage, die die brechen wird. Ich sag's schon. Toll. Also, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Frage rein. <lacht> so. Und zwar, die nächste Frage hat es wirklich in sich. Animes. <lacht> und zwar. Oh. Wie viele Yu-Gi-Oh-Animes gibt es aktuell? <lacht> A6, B8 C7 oder D9 Bums mich doch <lacht> um. Kurze Frage, Dieses ganze Kram wie Kapselmonster und sowas, gilt das alles zu DM? Ja, yeah, das zählt zu DM, das ist gut. das Wut Das zählt zu DM, yeah, so, yeah. dann haben wir DMGX 5Ds Äh uh. Kinas, ich sag's euch, wie es ist, ich habe nichts von diesem ganzen Scheiß gesehen in der Regel. Ich habe DM als Kind geguckt, DX vielleicht und 5D's habe ich mal und wollte ich nachgucken, war die komplett scheiße und danach habe ich nichts mehr geguckt. Warte, 5D's, was, was kam nach synchronisiert äh, genau 6? Mhm. Arc V, mhm. Frames? Mhm. Haben sie nicht irgendwie so im OCG Sevens? Ja. Hm, Ja. <lacht> Wenn, wenn- du jetzt irgendwie kommst mit ja und da gibt's doch so die verschollene irgendwas, die naja, nur in also Japan auf einer DVD gibt. Die, die, die, oh Gott. Die Frage ist, was ist der aktuelle Anime? Seventh. Ist es das? Ja, weil Konami versucht ein Rush Duel zu pushen, was äh, beziehungsweise drüben bei uns ist ja noch gar nicht angekommen. Wait! Also das ist gerade mal so. Oh. Oh, oh. Wir haben drei wunderbare Joker zur Verfügung. Der wirkt so simpel! Der wirkt so simpel! Ja, der wirkt der auch so simpel! Ja, ich warte nur auf die Maurice-Nackenklatsche. Seven ist Rushdul. Ja. Vrains ist Link. Ja. Vrains ist Link. Uh, dann haben wir Arkwies Pendel, dann haben wir Sechsel, GXDM. Wait a second, uh, wozu zählt Season Zero? Äh, zählt nicht mit. Zählst du nicht mit, okay. Mhm. Ich dann weiß gar nicht, gibt es da einen offiziellen Anime zu? Ich glaube das ist nur ein Manga, oder? Äh, es gibt tatsächlich, glaube ich, 1 zwei Folgen zu Season Zero. Aber ja, will ich jetzt nicht hier so sagen. Also. Also, ich habe mich äh, nach den Yuki wiki artikel gegangen. Ich habe auch keine Ahnung. Äh, Wollte ich nur sagen. Äh, weil der Chat ist sich auch sehr uneinig, muss ich sagen. Also, Season Zero hast du nicht mit reingezählt. Also, DM ist das Erste. Genau. Die Frage ist halt was? wirklich, was ist der aktuelle Anime? Das, das ist Sevens, das, das weiß ich. Das, das, das ist Sevens. Das weiß ich einfach nur, weil ich äh, zu YGO Pro immer so mir neue Karten angucken will. Und das heißt, oh toll, Rush-Duel-Karten angekündigt. Nice, juckt hier keine Sau. Warte. JM, ähm, GX, 5D, D, 5D, 6, Mark v Brains. Sevens, ja. Dann ist es Antwort C. Wie drin. heißt das aktuelle Spiel auf der Nintendo Switch? Was? Äh, was du? Ja, wow, ich meinte das Spiel. Wo Link Evolution! Ich... Nee, nee, davor gibt's noch ein Spiel. Hat was mit Rush zu tun. Heißt es Sevens? Moment, okay, okay. Ja, Moment, wo sind meine Weeps? Ja, Telefon. Telefon. Ich, bin, ja, ich, muss, ich muss telefonieren. Telefon, Joker? Ja, ich, ich muss telefonieren. Ich, ich brauche ich brauch, ich brauch einen Anime-Weep. Okay. Äh, wo, wo würdest du denn gerne hingehen? Ups. Ich weiß ganz genau, wo ich anfrage. Ich kenne nur einen, der so Anime-Kram bei mir guckt. Und zwar einer von meinem Staff-Team. Moment, ich gucke gerade mal ab. Also, äh, kann ich den Typen anrufen oder wie, wie machen wir das jetzt? Nee, äh, dein oder mein Discord-Server gehen einfach. Mein nicht Discord, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich, ich, ich, ich guck mal kurz, ob die Sau-Ding äh, zockt. strike. <lacht> Nein, tut er nicht. Shit. Ja, auf jeden Fall, ich weiß schon, wen ich anfragen will. Tatsächlich. Also, ich, weiß, ich will in meinem Discord anfragen. Okay, bitte? Äh, ich würde in meinem Discord anfragen. Ja, kein Problem, können wir machen. So, äh, wie darf ich das machen? Wie, wie, wie ist das reguliert? Darf ich at everyone ping oder darf ich jemanden anrufen? Weil der ist gerade äh, in dem Staff-Channel drin, mein Lieber. Wie läuft das ab? Äh, ja, du gehst in einen Channel, wo ich mit rein kann. Also zum Beispiel Table20 oder so. Und äh, da ähm, kommt die Person da mit rein. Okay, dann machst du mal folgendes. Wir gehen äh, geh einfach mal bei mir in Discord in den Waiting Room rein. Ich zieh dich rein, okay? Im äh, Channel. Äh, wo ist denn der Waiting Room? Da, ja, okay. Machen wir so. Bis gleich. Moin. So. Roffel, du Kacknerd! Ja. So. Wie viele Yu-Gi-Oh! Anime gibt's? Äh, sieben. Welche? Äh, GX, 5D, Sexual, Arcs, Wayne, Steffel. Warte mal kurz. GX, 5D, Sexual, Arc. Wer ist das aktuelle? Und Rush. Rush? Also sieben. Rush müsste das Jahr, ist jetzt das Jahr raus. Das ist 2022. Und was raus. ist Sevens? Sevens müsste 2020 rausgekommen sein. Ist das sein. nicht dasselbe? Sevens wie Rushes ist es nicht dasselbe? Nein. Achso, dann sind es acht. Zeit ist abgelaufen. Roffel, danke für deine Unterstützung. Und Nico ist Dank wieder auch nicht. Danke Sie, fürs Christell. Verwirren! Oh. Okay, ich sag's dir wie es ist, er hat's viel schlimmer gemacht. Vielleicht, aber vielleicht er hat's hat er... Er einfach nur schlimmer gemacht. Also Sevens und Rush ist nicht dasselbe. Hat er gesagt. Nein. Nein, nein. nein. Ach Gott. Ja, okay, okay. Minzwurf. Was, was haben wir denn da? Nehmt. Nein, wieso, wieso? Zehn nochmal durch jetzt. Das Problem ist, ich weiß es nicht, ob Sevens on Rush dasselbe ist oder zwei unterschiedliche. Dein telefon -Joke hat gesagt nicht. Er hat gesagt, nein, ist nicht dasselbe. Aha. Dann, äh, dann sind es acht. Nach der Logik, ja. Roffel, wenn du das sehen solltest. <lacht> Wenn du, wenn du hier irgendwas siehst, ne? Digga, ich hab deine Adresse. <lacht> so. Ja, 8. Gehst auf 8? Ja. Also. Es ist richtig, dass wir 6 Animes haben, bevor Rushdool reinkommt. Mm. Bedeutet also, ab Rushdool ist neuer Anime gekommen. Ähm, heißt, ja. siebter anime ist dann Rush-Duel. Und es stimmt, ja. dass wir aktuell immer noch Rush-Duel haben. Ja. Und Sevens und Rush heißen beide verschiedene Kapitel. Und es sind zwei verschiedene, damit sind es acht. Ich hasse dich so sehr. Gott. Und mein Chat beschwert sich darüber, dass ich dir zu viel helfe. Leute, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber ich bin absolut dämlich. Naja, aber wenn du auf, auf 500 Euro runterfällst, dann, ich meine, ist, naja. ist, ist äh, ja... Ja. Ich will mal bitte Übertragung wieder. Ach so, ja, das ist natürlich ungünstig. Ne? Ohne... Ohne Fragen ist äh, nicht leicht. So, Oh, das war jetzt auch falsch. Hallo, Technik. So, jetzt habt ihr wieder den Nico live. So. Okay, Leute. Ich halte mich jetzt zurück. Er hat noch zwei Joker, damit kann er auch genug anstellen. Ich würde mal sagen, wir gehen in die nächste Frage. So, die nächste Frage ist wirklich leicht, wenn wenn, Anime geguckt hast. wenn du alle Karten kennst. Die Frage ist nämlich folgende. Welche Karte hat die Eigenschaft Finsternis? Das klingt ja simpel. Oh oh. A. Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. B. Betäubende Magierin. C. Albtraumgreif. Oder D. Göttliches Arsenal. A. A Zeus. Himmelsdonner! Zeus ist raus, Zeus ist nicht. Äh, wer ist die Betäubende Magierin? Hast du mir den englischen Begriff? Ich kenne ich kenn die deutschen Namen nicht downed mit Tisch Ach, <lacht> uh, Also, ich hänge zwischen Griffin und zwischen Underworld Goddess. Download ist glaub irgendwas anders. Warte. Uh, die ganzen Nightmares. Wait, wait, wait. Nightmare Unicorn ist dark. Ja, nee, ne, stimmt, Unicorn ist dark, dann ist Unicorn schon raus, weil die haben ja alle ein anderes Typing. Phoenix ist Feuer, Unicorn ist Dark, äh, Goblin ist Wind, bla bla bla bla bla, damit das wahrscheinlich irgendwas anders sein. Äh, ähm, B, also Downer, was ist noch mit Downert Magician? Ich greife an mit Mubeta. Ich overlay. <lacht> <und> <lacht> er stell stellt sich vor. Ich versuche gerade, ich versuche gerade von da Erinnerungen aufzurufen. Und dann Zeus. Download könnte halt auch dark sein, ne? Oh, Bei Gottes bin ich mir so fucking uneinig, ob die jetzt light oder dark ist, ne? Boah. Ey. I, I don't know! Zwei Joker! Wait, wait, wait. Ja, Moment, Moment. Ach. Ah! Ich habe die in meinem Leben dreimal gespielt oder sowas, die Drecksgoddess. Aber du hast Goddess die doch ganz oft abbekommen, oder nicht? Achso, die Goddess, achso. Ja, aber auch die hast du auch schon abbekommen, oder nicht? Ich hab Goddess einmal ein einziges Mal competitive gespielt. Das war letztes Jahr auf der DM. In Drytron, weil ich Angst hatte vor Psychic and Punisher. <lacht> <lacht> ja, richtig. Da hat's auch funktioniert tatsächlich. Ähm, Moment. jetzt. Also. Ich glaube aber... Doris war leid. Zeus ist leid. Griffin ist kein Dark. Unicorn ist Dark. <lacht> A oder B. Ich häng zwischen A und B. A oder B. A oder B. Könntest du 50-50-Joker nehmen? Nee. Weil du mir dann A oder B fortsetzt, weißt du? Und wenn du das... Nee. Also ich kann dir sagen, du hast Glück, es ist technisch nicht möglich, zwei Sachen auszublurren. Deswegen kann ich aus, selber aussuchen, welche zwei Antworten weggehen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, das war schon sehr, das war schon so. Download the dark B. B, bist du sicher? Ja. Wenn du diese Frage falsch sagst, fällst du auf 500 Euro runter, ne? Egal, I, I, Digga, ich habe Tier Elements post bandis gespielt. Ich lebe für den Gamble. Also, räumen wir ja. das Pferd von hinten an. Göttliches Arsenal Zeus ist Licht. Das ist korrekt. Albtraum ja. Ritter Greif. Du hast recht, alle haben eine andere Eigenschaft und basieren auch aufgrund der Farbe. Also die haben unterschiedliche Farben und darauf basiert das Ganze. Ja. Und ja, Albtraum Greif ist nicht Dark, auch wenn das oft vermutet wird. Jetzt kommt's. Unterwelt Göttin der geschlossenen Welt kann leicht oder dark sein, betäubende Magierin auch. Betäubende Magierin ist eine Magierin, die eventuell light oder dark sein kann. Und... Die Antwort ist. Ich hab meine <lacht> dabei. Let's go! Okay, let's. Ähm, ich finde es auch sehr geil, wie der Chat wirklich, ähm, wirklich am Anfang die ganze Zeit meinte: Ganze Zeit meinte der Chat, ja, ganz einfach, Underworld Golem, Underworld Golem. Ich hab das schon längst gewusst. <lacht> Nee, der Chat lag sehr viel falsch. Sehr viel falsch. Okay. Ich würde sagen. Wir haben den nächsten Meilenstein. Ja, wenn du das schaffst, dann kannst du nur noch auf 16.000 runterdroppen. Das wäre gut für dich, weil es wären dann immer safer 5 Subs. Ähm, ich würde sagen, <lacht> wir gehen in die nächste Frage rein. So. Auch diese Frage kann eventuell leicht sein. Man muss sehr tief in. Gehirnschmalz rausholen. Und zwar die Frage, ist lautet Wie viele Fusionsmonster gibt es, die auch Empfänger sind? A3 B1, C2 oder D0 Also mir fallen zwei ein auf the bett Echt? Einmal das, das, äh, ja, einmal das beste Monster 2017. <lacht> TSI, let's go! Äh, Theseus und dann hier dieses Magicy äh, Fusion Ding da. Mhm. Weil ich das weiß, ich habe das mal in Sword Soul gespielt. Äh, mit ja, Fusion, ich auch. Ich mit auch. Es war richtig scheiße, der Bild. Nein! Ohne Witz, ich <lacht> im Master Duel, Instant Fusion als Extender, du kriegst einen Whale of Moyer, äh, machst einfach Instant Fusion, go! Ich glaube, da kam es aber noch ein Dritter raus dieses Jahr, auch ein Instant-Fusion-Target. Und zwar, hier wurde in Goti, habe ich das Ding gezockt, glaube ich. Äh. Geil, du zockst es und weißt nicht mal, ob es existiert. Ja. <lacht> Maurice, du darfst nicht vergessen, ich zock wahrscheinlich sechsmal so viele Decks wie du. Nur ich zock halt wirklich die unterste Schublade. Ja, Fall. aber man also, merkt da schon. Vielleicht solltest du mal ein paar weniger fokussieren, dass du nicht mal weißt, welche Karten du gespielt hast. Ja, ja, ja. Also, ich glaube hier, und zwar, das, das war dieser V. Da hier, dieser mhm. Level 2 die, äh, die Kirchen da. Mhm. Also, es sind drei, die mir jetzt gerade einfallen. Und drei naja. ist das Maximum, ist das die Frage. Weil ich habe den in Goti gespielt, tatsächlich. Hast in mhm. äh, dann hast du den Goti gezockt. Dann würde ich sagen, ah. Ah, soll ich das ja. für dich haben? Ja. Okay, dann loggen wir das ein. Ja. Also, es gibt die beste Karte 2017, was ein flussmaster Empfänger ist. Dann gibt es wirklich die Magieschlüsselkarte, die du genannt hast. Und ja. es gibt den V. <lacht> Richtig, es gibt den V noch. Korrekt. Ach, ist, also, hätte ich dieses, hätte ich Goti nicht gespielt, wäre ich nie auf diese Karte gekommen. <lacht> Tja. Gut, dass es so gelaufen ist. So, ich würde sagen, äh, Respekt, schon sehr weit gekommen, 32.000 Euro Frage. Ähm, ja, der Chat wird jetzt wieder sagen, ich habe zu viel geholfen, aber... Da hast äh, du gar nichts geholfen. <lacht> naja, bei der einen Frage, ich wollte wirklich nicht, dass du verlierst. <lacht> <lacht> <lacht> also von daher, ähm, ja. So, die nächste Frage. Äh, Formuliere ich gleich extra nochmal neu, weil es wird sofort im Chat kommen. Aber Maurice, das kann man so nicht sagen. Deswegen werde ich die Frage nochmal erläutern, okay? Aber im Großen und Ganzen ist das alles richtig. Wir kommen damit jetzt zur nächsten Frage. Und zwar... In welchem Jahr kam die erste Verbotsliste raus? Und jetzt kommt nämlich die Klugscheißer... Es war keine Verbotsliste, sondern eine Weil Auf der ersten Liste wurde keine Karte verboten, sondern nur limitiert. Also, als Anmerkung. Ist es A 2001 gewesen, ist es B 2004 gewesen, ist es C 2003 gewesen oder ist es D 2002 gewesen? <lacht> <lacht> Ich hab so hardcore, keine Ahnung. Du, du könntest mir sagen 2,5 und ich würde sagen, yo. Das Problem ist, ich glaube von meinem Ge Also Telefon-Joker raus. So Publikums-Joker haben wir noch, ne? Mhm. Ich, ich muss gerade überlegen, dein Publikum, was du zuguckst. Sind es eher so Metaspieler oder sind es Leute, die wirklich den alten Kram ey, gucken? Ob dein Publikum vertrauenswürdig bei der Frage ist, finde ich <lacht> immer überlegen gerade. Also, ich bin mal so nett und hilf dir, ja? Ich lese einfach mal, was im Chat steht. B, ja. B, C, D, B, E. Toll! A, C, ja, komm, lass gut. Sein. <lacht> Toll. Ja, wow. A, B, C, D steht drin. Cool, danke, Leute. Hier, oh, fuck wie, ohne Witz. Äh, wie gesagt, wichtig, Leute, ne? ich habe es extra erwähnt. Verbotsliste. Ich meine, die erste Liste, die rauskam, dort wurde nichts verboten, dort wurde nur was limitiert. Deswegen habe ich das extra, weil es sonst zur Verwirrung kommt. Weil Sonst sagt jemand, ja, aber die erste Karte verboten wurde jetzt in dem Jahr. Ja, die erste, Karte, die erste Liste hat nur was limitiert. Okay, okay, dann äh, ich sag's, wie es ist. Nehmen wir 50-50-Joker. Ohne Ohne komme ich da nicht weiter. 50-50-Joker? Ja, ich trau dem Chat null. <lacht> Aber das, so mit Anlauf nicht. Also das Ding ist, äh, wie gesagt, ne, ich kann das leider grafisch nicht äh, darstellen. Äh, dementsprechend. Äh, ja, ich sag dir, was übrig bleibt dementsprechend, ne? Also, wir setzen den Joker ein und übrig bleibt A und D. A und D, zwischen den beiden ist es. Ja. <lacht> Uh, die Lösung wegmachen, ja, das wäre auch. A und D. Also die fünf Subs habe ich safe, ne? Hast du gesagt? <lacht> ja, die hast du safe. Achso, äh, du hast einen Joker benutzt. Äh, ja. Den machen wir da mal schön durchgestrichen hier. Ja? Das Ding A ist. Und D. Wann kam denn Yu-Gi-Oh raus? Ich weiß nicht was Keine zubehört. Ahnung, keine, okay. Ahnung, keine du bist, Ahnung. Du bist ein echt später Einsteiger, ne? Ich bin 2019 habe ich, also ich habe Schulhof Yu-Gi-Oh gespielt, mhm. ähm, damals in der was fünfte, sechste Klasse oder sowas, weißt du, so Invasion of Chaos war ich, äh, war das in so ein ganzen Kram. Ähm, dann habe ich ja auch irgendwann mal, bei mir hat einfach keiner mehr Yu-Gi-Oh gespielt, weshalb ich es ja aufgehört habe. Und dann bin ich irgendwann 2019 wieder rein. Also so. Ja. Und ich sag's, ist, also fucking 2001, noch so war ich sieben. Also, <lacht> äh, <lacht> ich, also, ich werde das jetzt nicht live, ich, ich saß da jetzt nicht unbedingt mit sieben mit drin, mit Mensch, Chaos Emperor Dragon, kann ich nicht mehr zocken, schade, weißt? Da hast du doch Darkhold durch die Arschritze gezogen oder sowas, also, oh mein Gott. Also, lass mich nachdenken, A und D, 2, 1, 2, 2. Das Ding ist... Also, nicht, dass ich dich jetzt verleite, einen Joker zu benutzen. Aber der Chat war sich ziemlich sicher, nach, nach längerem 100-mal alles durcheinander durchspammen, ähm, waren sie sich ziemlich sicher, dass es das B ist. Aber B ist weg. Ja, danke, Chat. Ihr seid Weil immer. Weil 2004, glaube ich, war sogar wirklich die erste Liste, wo es verboten wurde. <lacht> aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha. Da ist nämlich Überläufer, glaube ich, auf Null gegangen. Äh, ich glaube, das ist nämlich. War das nicht GOAT-Anfang? Ich halb wissen. Wir bleiben A und D ist zur Auswahl. Ähm. Okay, A und D ist so Auswahl. Also ich muss so hardcore raten. Das oder oder äh, Publikumsjoker. Oder Publikumsjoker. Ja. Das heißt, an einer Frage zwei Joker. <lacht> ja, also, ist glaube ich relativ normal. Okay, okay. Okay. Auntie, Auntie, Auntie. My mom didn't raise ain't no bitch. Ich rate 50-50. Von 50-50. Oh mein Gott. Ja, und zwar 1. Also, Kopf, die Zahl ist A. Äh, Kopf ist D. Okay, sie ist mir zu dem Monitor gefallen. Scheiße. So. Ähm <lacht> ja, ich nehme noch eine Münze. Ja, ich habe sehr viel Kleingeld hier rumliegen. So. Ja. D. 2002. Du willst keinen Joker benutzen? Nein. Du willst wirklich die Münze entscheiden lassen? Ja, weil. Du brauchst den Joker für spätere Fragen? I try. Die es vielleicht nicht geben wird, weil die Antwort falsch ist. Ich bin nicht sehr smart, Mann. <lacht> okay, dann loggen wir das ein. Die erste Liste, die halt keine Verbotsliste war, sondern eine Limitierungsliste war, war 2002. <lacht> oh mein Gott. Let's go. Alter, das ist ja null Skill an der Sache. Ich weiß. Hey, Digga, was, was glaubst du, wie ich auf Twitch gewachsen bin? Das ist, ich war einfach da. Du hast aber einen Vorteil. Die nächste Frage wird der Chat auf jeden Fall richtig beantworten. Weil das oh. auch ziemlich leicht zu googeln ist. <lacht> wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Wir sind... Oh, vor allen Dingen sind wir erstmal äh, bei der 64.000-Euro-Frage. Ja. So, die nächste Frage. Wie viele Link-6-Monster gibt es aktuell? A4, B1, C2 oder D3? Oh mein Gott. Also... Arrival Cybers Attic, Das ist das allererste, was mir einfällt. Call, schon mal. Der ist Level 6. Äh, Level vor allem. Der ist Link 6. Es bin, ja, aber ich bin gerade auch mal überlegen, ob der Firewall Dark Fluid oder wie der heißt. Nicht auch Level 6. ist. Nee, ist der Link 6 oder Link 5? Dark Fluid. Äh, das ist ja die Frage. Ja, da hänge ich gerade. Ich glaube, Dark Fluid ist Link 5. Ich glaube, der ist Link 5 Ah, der Chat kommt der. wieder TCG oder OCG Und TCG, TCG oder OCG äh, Mit OCG ruhig Mit OCG Aber äh, Das ist jetzt nicht, dass die Antwort dadurch krass verfälscht wird Von wegen, es sind irgendwie krass welche bekannt Also naja, Du Cyber könntest Storm alle kennen Das hat ja den neuen Firewall Dragon da den Das ist richtig Was ist der denn? Ich hab keine Ahnung. <lacht> <lacht> Sehr gut! So kommen wir voran! <lacht> ich hasse link -Decks. Ich hasse link Ich habe in meinem Leben math gespielt, zwei Wochen, und das habe ich dann so scheiße gefunden, dass ich's weggekloppt habe. Kannst du nicht mal was cooles sagen? Keine Ahnung. Nenn mir alle Endymion-Monster, weißt du? So eine Rotze, weißt du? Das könnte ich. Was soll man uh, das denn uh, als Frage formulieren? I don't know. Ähm. Um. Also, wie gesagt, ne? Also, OCG eingeschlossen, aber es ist irrelevant, weil du kennst, also, du kennst theoretisch alle sechser Kenne ich theoretisch alle Linksechsen? Ja. Ah, das ist sehr, sehr broad formuliert von dir, was tun wir von ein bisschen Ja, dann sagt aus? der Chat wieder, ich helfe dir zu viel. Nein, all good, all good, all good. Ich glaube, der neue Fire... Warte, rechnest du dann Cyberstorm X schon mit rein, Gehe ich mal davon aus. Ja, OCG ist ja der, drin, dann natürlich. Ja, ja, mit. ja, sorry, sorry. Weil ich glaube, der... Ist der Link 6 oder Link 5? 6 oder... Oh! Und die Frage fühlt sich so lösbar an. Die fühlt sich so lösbar an. 2C Also, weiß ich auch nicht, was ich von dir halten soll. Du bist Joker und bist am Strugglen und du sagst Ja, ey, ich war aus ja, das, das, das ist... Glaub, das Problem ist... Wie gesagt, du, du redest mit einem, der viermal die Woche vor knapp 200 Leuten im Chat irgendwas fragt und da kommt nur Scheiße raus. <lacht> Okay, also. Loggen wir das jetzt ein oder möchtest du dich nochmal ja, ja, ja. Hör auf, wirklich, es gibt keinen Zurück, sonst denke ich nach und ein großer Fehler ist es, wenn ich nachdenke. Okay, also. Es ist richtig, der, der Gnister ist Link 6. Und ähm, in Cyberstorm Access kommt ein neuer Firewall-Drache raus, der ebenfalls Link 6 dann ist. Aber im OCG gibt es keinen mehr. Es sind zwei. <lacht> Scheißkerl. <lacht> Scheißkerl. Ja, da dachtest du, ne, ich switch noch um. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> oh, Mann. Krass, wir sind schon bei der 125.000 Euro-Frage. Hätte ich gedacht. Hättest du gedacht, dass du so weit kommst? Ne. <lacht> Ganz ehrlich, ne. Direkt Frage Nummer 3, wie viel Zacken hat Yugi in der Frise und dann, sorry, bin ich raus. Also das ist irgendwie so ein Shit. Nein, nein, sowas würde ich nicht fragen. Aber bist du bereit für die 13. Frage. Äh, uh, I guess. Okay, let's go. In welchem Jahr kam die Ghost Rear zurück ins TCG? A. 2020, B. 2022, C. 2023 oder D. 2021. Das ist fucking Ghost from the past. <lacht> Dann kam Go From The Past 2 raus? einmal ah, ein 1. Warte, warte, warte, warte, warte, warte, das muss ich nachdenken. 2019 habe ich angefangen wieder. Dann habe ich Thunder Dragon gekauft. Ende 2019 habe ich exakt einen Monat Spaß damit gehabt. Dann wurde Colossus gebannt. <lacht> äh, ja, ja, es ist wirklich scheiße gewesen. Dann bin ich, habe ich Dino gespielt. Dann, äh, 2020... ...kam Ignis, äh, hier, Ignition Assault. Rise of the Duelist, Ignition Assault, Rise of the Duelist, 2020 war Secret Slayers auch um, das Jahr. Diese Namen alle, war jetzt crazy. Ignition Assault, Rise of the Duelist, Eternity Code. Das war auch Duel Overlord, wo war äh, Wertet... Ich hasse Wertet. Okay, ja, dass sie gerade auf dem Band ist. Um, und... Oh, ja, also das war nicht aus From the Past. Das war nicht. Um, 20 <lacht> 21. Pass mal auf. Was war in Ghost in Ghostbusters 1 drin? Was war da drin? Da war... War das nicht das Set, wo komplett Metal Force gereprintet wurde? Doch, da wurde Metal Force komplett gereprintet. Äh, woher ich das weiß? Ich habe die Scheiße gekauft. Leute, kauft kein Metal Force. Model Force ist echt scheiße. Ähm... Es war 2021, als ich mein Metal Force Arc hatte. Tatsächlich. Das war... Weil 2022 war schon Battle of Chaos, bla blub blub. Schlechte Sets und sowas, das war schon Ghost from the Past 2, I guess. Ja, uh, Ghost from the Past 2, weil da haben sie extra die Droprate von dem ganzen Kram hochgeschraubt, dass jeder eine uh, Ghost Rare bekommen kann. Uh, Ghost from the Past 1, ja, nee, das war 2021 tatsächlich. Are you sure? Ja. Yeah. Wenn du jetzt sagst, nein, das ist Antwort E, aus nix, das ist 2017 natürlich, in dem Sideset. Also möchtest du jetzt... Ich sag D. D einloggen? Ja. D. Also, die Ghost Rare... Also möchtest du einloggen, ne? Sind wir dabei. Ja. Okay. Ich merke schon, Musik geht aus, wir machen sie wieder an. Wenn du jetzt falsch liegst, droppst du auf 16.000 wieder runter, ne? Ja. Okay. Also. Ghost from the Past. Die erste. Kam raus. Mit wunderschönen Ghost Dress. Und sie kam raus. Im Jahre... 2021. Bin ich cool oder was? Aber... Wenn jetzt aber kommt... Oh nein. Oh nein. Im Jahr davor... In Rage of Ra kam der geflügelte Drache des Ra in Ghost ich raus und das war ein Jahr früher, 2020. <lacht> oh, Rage of fucking Ra, das war so ein, Sch ja dieses Set war absolut Turbo Scheiße. Natürlich habe ich das verdrängt. <lacht> Boah, ich weiß, ich hab ein Raddeck gebaut, Chat für nur sage und schreibe 400 Euro. habe ich gebrickt auf der Scheiße. Boah. Fuck. Ja, aber was soll ich sagen? Ähm, war trotzdem eine sehr gute Sache. Ja, Leute. So, Leute, das war's damit dann. Die Runde 1 für hier. Mit Niska, leider ist an der 125.000 Euro gescheitert. Die Ghost from the Rare kamen nicht 2021, sondern 2020 mit dem Gefühl, des Und ja, damit sind das 16.000, bzw. 5 Subs für dich. I mean, I take it.